Hi, willkommen mein name ist an und Und ich bin zurück zu Let's Play boss masch bros ultimate ja keine ahnung es läuft irgendwie jetzt ich weiß nicht wie aber irgendwie läuft es ich habe keine ahnung was ich rede konnte letzten parts an aber so, wechseln mal zum Marv und hoffentlich kriegen wir dann auch mal ein bisschen mehr geregelt schauen wir uns mal die geister an Lipsticks bringt jetzt nicht so. Fernkampfwaffen wie Bögen und Beams. Kampf geben mit vergeltungsnarre Mit stärker je schlechter es dir geht. Das ist aber nett. Nehmen wir das mal. Deswegen verliere ich nicht so schnell, ne? Also verliere nicht schnell wegen mehr Gewicht. Gut, wann haben wir ja? Ich so, das Tor irgendwie öffnen lässt. Keine Ahnung, irgendwie nicht. Da, Ricky Little Mac, äh, der Gegner springt sehr häufig. Heute Sprungkraft für Gegner, damit werden wir ja wohl noch kommen oder schon nervige Sachen passiert. Warum bin ich eigentlich immer so am ähm oh, ist diese Knarre. wieder hat seine richtung geändert wann geht das denn ich kann auch kontern jetzt oh, wird das ding ja stärker werden ne? verdammt hier sind weg das ist kaputt gemacht du Blöde -Kuh. Oh, ich habe konter eingesetzt ey. irgendwie läuft hier nichts was ich so will ey. ich habe all diese riesigen pläne aber ich kann sie nicht umsetzen ey. umdrehen kann mittendrin. Vor gibt gibt's da jetzt einfach Wie kommt dann? Kontern. Uh. Wie schnell er jetzt mit seiner Klinge ist? Na, oh, komm her. Na, uh. ja, gut. Was schon sagen. Stärke Angriffe mit den Armen. Okay. Und da war irgendwie eine Röhre, also kann ich da rein? Teleportröhre oder was weiß ich? Was Is ist das? Nein, ich komme da nicht durch. Ja, dekolink der gegner setzt oft sein spezialstandard ein kampfverlauf massenweisheit in der gegner jagd nach items okay weil es hier schon wieder los ich auch eine knarre bringt irgendwie nicht so schon bin ich wieder zurück bei der blume Hat. Oh Gott, das sind sind das nicht Minen. Nee. Was? Dat? Ah, ich weiß, was für Dinger sind. Okay. Nein. Oh Gott, die explodieren! Ja, komm, komm. Ich gesagt, komm. Ah. Uh. Okay, Marv läuft besser. mars zu Kun, Marv, Marv. Die ist auch jetzt in dem spiel drin genau tiki mal mal ok kalypso und gegen wendy er schreibt mit raketen wurde das lauftempo war gegner ja, warum nicht nur gewicht plus So, das ding brauche ich nicht mit den armen Finde alles nicht so gut, aber wenn man halt machen, ne? Will man halt dagegen machen, ne? Besser spielen. Calypso. <lacht> oh Gott. Oh Gott, das wird nicht gut. Oh Gott, das ist eine dieser Kämpfe wieder. Oh, und immer wenn ich konnte dann unser aufwand zu reifen ob sie es wissen ob, ob, ob. <lacht> Warte, ich bleibe hier. hier ist glaube ich sicherer oh, hm. landen uns auf anzugreifen nee, das gibt es einfach nicht hey. oh, wo ist denn das Pass jetzt hingegangen Nein, nicht fortsetzen nein nicht gruppe ändern oh. sie Sehe ja schon hat habe ich wieder nicht ey. Das sind, und Oh, das ist Pigman. Oh, Fulgrot. Gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft. habe ich noch gar nicht gesehen. Der Boden verursacht schweren Schaden. Aha. Oh. Austausch mal. Reduziert die KP des Gegners auf Null, Das wird sehr nervig. Nee. Aber da wartet ein Charakter. Hm. Spezial unten. Spezial unten des Gegners ist stärker. Der Gegner setzt in Luft auf sein Spezial unten ein. Aber Bob Ja. Alle Items bob stand da gerade. Oh Gott. Und zwei von denen natürlich. wir können auch Leute Schaden kriegen. Oh, dieser ich bin der bessere Schwertkämpfer das Meisterschwert, ne? Und ich habe das falsch schon. Ich kann kann drachen töten. Boom. Ich mit meinem Controller. Ich habe gerade so ein Boom gehört. Schon wieder. Ist das immer, wenn ich content sitz? Was ist das? Nein. Boah. So. Boom, Critical hit -Tor. dreifache schaden so viel schaden machen kritischer treffer Einfach ein feiern bleiben wir ging aber voll selten irgendwie neue kämpfer ne? ich meine da habe ich schon wieder gerade einen gesehen aber trotzdem und dann mal hier gibt 30% Startschaden, stärkt dafür Abwehr. Okay, ich glaube nicht ob ich das will. was bist du denn? Es geht, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft und wir kämpfen gegen Pummellof. Wir kämpfen gegen das Fummelloch. Oh, ich gehe rein. Ich trotzdem wieder. Lange und nicht schon wieder rest spams, ne? Watt? Was hat denn jetzt? Ich bin das, danke. Okay. Wo bin ich langsam? Bobben, schnell. Ah. Oh, Kiwi. Ah. Ja, komm her. Nein. War wäre so gut gewesen, ne? Ich war das Kampfthema rad voll. Pff. Boah, der war gut. Ich wollte eigentlich mit diesem einen Stoßangriff hier, gegen, den Bauer, wie ist der Angriff nochmal, Walzer, gegen den Walzerangriff von Pummel auf Kontern. Ja, wäre gut gewesen. Als würden so zwei aufeinander aufeinandertreffen. Hey, Rayman, hey, da haben sie ja voll wieder. Warum haben sie den nicht hinzugefügt? jetzt ist auch gut. irgendwelche physische Angriffe sind stärker aus der jetzt hier KP auf Null. Helfer Trophäen machen die das Leben schwer. Super, also, mal Sonic mit dem Shadow Design. Kann doch nein. Not. Der Helfer kann man jetzt auch angreifen, ne? Ich bin aber zu schnell, wie schnell. Ich bin meiner. Oh Gott, dann schaffe ich doch nie im Leben. Alter. Na, gehen wir als nächstes hin. Das ist wieder die Frage, ne? Wir wissen jetzt wieder nicht wohin. Ja, Versuchen wir mal, mal diesen Terror. Klingt schon wieder Ist So genau wie hier Dings mit, mit Robin, ja. Yeah. Bonus Lava, ne? Oh Gott, und zwei. Alter. Ah, das KP auch noch. Ihr habt noch 10 KP? Okay, das ist jetzt doch nicht so schwer, glaube ich. Ja, pff. <lacht> irgendwie <nicht. lacht> hm. ja, Irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht. Ich meine, ich bekomme zwar massig Schaden, aber hey, Willst du hast mir ein Suplex Ja, okay. Aber das ist machbar. Das ist so was von machbar. Nein, lass ihn noch mal. Was ist das Okay. Ja, Ein Schlag und die sind weg. Nein. Oh. Oh, dieses blöde Lava Ding, So einfach nicht, ey. Ich habe ah, okay. Tschüss. Hab 0,4 KP gehabt, hallo. Ich brauche mal andere Charaktere. Ich meine, mit Mark bin ich jetzt auch nicht der Aller schlechteste, aber. Kein okay, Griff tötet die auch schon. So, so einfach geht das. Warum stelle ich mich eigentlich so doof an? Ey? gut dass man jetzt unendlich aufladen kann war frist hat du kommen ja frist hat drohtes pick schaden durch feuerböden das wäre gut dankeschön Gut, ich glaube jetzt kommen wir zu einem neuen Charakter, ne? Lass es jemand Vernünftigen sein. Äh. Da will ich sowieso nicht lang. Also, ey, der hat das kaputt gemacht diese blöde Kuh. Die Brücke irgendwie reparieren kannst, dann kannst du einen Weg fortsetzen. Der ist da Donkey Kong. Okay, nehme ich. Donkey Kong kann man was anfangen wer gegen den letzten Kampf wäre der richtig gut gewesen. damit ich einfach nur einen Angriff spammen können. Na, oh. Der lässt sich nicht bleiben. Air. Warm. Oh nein. All He's up hey Ich kann also zehn Sachen auf einmal machen außerhalb des Stage und ich krieg das nicht hin ja, komm mal her wollte ich eigentlich nicht machen So einfach kann das gehen. Donkey Kong kämpft nun mit. der oh Gott. Ja, irgendwie ironisch hatte ich mit dem Rabbit Kong diesen Kampf gewonnen. Okay. Zeige er mal her. 29 mit starren verwundbarkeitsphasen beim landen verlängert leicht starke leicht stärkere griffe und würfe stärkt Schildhaltbarkeit, haltbarkeit verstärkt all dein methos leicht macht gegner schild Das ist alles nicht so gut spezialtechniken hm. Ein noch Stern und griffen. Was hier mal arbeiten. Dann wechseln wir mal zu DK. Ich wollte nicht kampfbereit. Boah. <lacht> Mein goldener Otsaru. Slash ja. Slashman, das war mega, Man. Ja. Wurde Sprung, Tempo sprung aus oder reagiert da geht man jetzt auf Luft hinten ein. für ihn klingt okay, nicht so schwierig obwohl das sind schon wieder drei gegner äh. klappt hat alter mit zwei drei schlingen weg war ja, einfach <lacht> gut, Bin ich gut. Manchmal muss es halt ein bisschen einfacher sein. Ich sollte mal vielleicht zurück zum Menü gehen und um gucken, ob ich irgendwie freigeschaltet habe oder so. ne So läuft das ja hier. Squitter gesenkt, lauf kämpfen Tempo für dich. Das ist kein Problem mit Donkey Kong. Auch sonst nichts ne Gut. ich merke auch gerade wir sind in so einem Donkey Kong Gebiet Gott ich komme kaum von der Stelle Ups. mein Gott Dank. Donkey Kong ist auch voll angepisst ey. Mit <lacht> weg mit deinen, weg mit Raketendingen. <lacht> ich tue, die kommen ja voll. Irgendwie zeigen wir hier der alpha männchen ist <lacht> <lacht> Oh. <lacht> also ich laufe so langsam auf den los. Was? Boah. Boah, ich krieg den nicht. Ich will den ja nicht verarschen. hat ah, Dreck, er ja, hat den noch. Oh, verdammt, stimmt er hat ja eine neue. kann ich dich auch mal wieder treffen ne? Was? der anfang nicht so einfach ne? Und dann kriege ich einfach nichts mehr gebacken ich komme jetzt dahin Na, oh, Alter. In die Fresse. Ich bin so langsam wie Pizza. die fresse macht dem gegen klebeböden war wow das wäre gut gewesen jetzt alles klar der mit die k läuft halbwegs raymond da war wir haben wir hier mir und mayo amakura ich irgendwie von diesen spiel wo man irgendwie Fotos machen muss. Fatal Frame, Smash of Zeit. Sie gehen mal zeit bei hohem Gegnerschaden. wir machen die das Leben schwer. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Na warte. Daisy, die ist ja auch neu, stimmt. Nehmen wir die auch mal. Ja, ich glaube, die sind von Fatal Frame. Ich muss die Geister mit einem mit einem Fotoapparat fangen. Verbannen, was weiß ich. Wollt schon sagen, fällt jetzt darunter? Na. Oh. er ja, ist sogar fail, fail Frame. oh gott das ist auch voll das horror spiel Was macht machen das bei nintendo ja nintendo hat keine horror spiele genau oh, geht weg uh. <lacht> manchmal diese einen machen länger schaden durch gift es gibt gift ja okay dieses Dings, ne? Diese Blume alt Neues Gebiet Specter Knight Richter die mit der Todessense erhöht Lauftempo für Gegner hat Was ist die Todessense Ja, da ist eine Sense. Die macht, was Da ist ein One-Shot-Kill? auf den Arm nehmen? Was soll ich dagegen machen? Ist ja lustig. er tut dann wahrscheinlich überhaupt nichts Spam, ne? mm. Na komm, du musst näher an mich herankommen mit dem Ding. Was nicht zu tun, näher an mich herankommst. kommst okay, Gut. <lacht> Muss nur wissen wie. Wir mal ob der nächste kampf auch noch machbar ist und dann kommen wir mal leiter captain -Boxer. die nie auch hier. aber ah, das war von splatoon stärker fernkampfwaffen gegner mit lauftempo ist gegner Da ist die feine boss musik von splatoon was hat denn hier Warte, sieht so aus wie der. Falsche Richtung. Oh, er hat immer seine, seine Knarre mhm. sehr gut. Bild. Divitätsleiter <lacht> Geist. Cool. Schaff mal noch einen Kampf. Mal schauen, Ist irgendwas kannst du in den Aktivitäten Captain Kuttelfisch besuchen. Okay, in Geister können deine Primärgeister nur kampfstil erlernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Hey, Rioma feiern äh, beim Erlernte Dotos, sie sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jetzt gerne gerne vergessen werden. Lass ein Experiment Freude, also freilauf Willkommen. ich habe schon auf dich gewartet Schau ja dass ihr geschieht mit geistern die mein stil lernen was darf sein Dann mal ran stil erlernt der geist kam wieder an land na toll jetzt aber was habe ich jetzt Teils Boden, das bedeutet, das ja, äh, ja, mal Blitz dann machen. Genug von den Dingern, ja, ich kann die sozusagen das, ist also wie die Pokémon-Pension, nehme ich mal an, ne? ein bisschen. Boden der Stärke an Stil Boden steigt angeboten. Lauftempo, Angriff Luft, Sprungkraft. Okay, ja, packen wir mal die Leute hier hin. Ich benutze ja, das auch von Splatoon stimmt. Steigt Angriff auf Boden und Lauftempo, Angriff auf Luft und Sprungkraft. Okay, ich glaube, damit kann ich leben. Gut, wie es mit der Karte aus? Legt sich schon, ne? Korknaben. Gut, muss ich sagen. Wir machen hier einen Schnitt. In der nächsten Folge sehe ich euch dann wieder bei Super Smash Bros. Ultimate. Danke euch allen fürs Zuschauen und sagt Ciao bis zur nächsten Folge.